Mein persönliches Highlight aller Community Cups... Uh, da muss ich ehrlich sagen, das ist nur repräsentativ vom letzten, aber das läuft alles darauf hinaus, dass ähm, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube in jedem Community Cup, wo ich dabei war und Özzy, ich glaube das ist seit äh, 7 sind wir immer aufeinander getroffen, mindestens einmal. Ich glaube bei cc 7 war das, glaube ich, zweimal im High- und im low Bracket. Und das ist immer der Spieler meistens, an dem ich dann scheiter, egal wo, ob ich halt fünfter, sechster oder dritter Platz, äh, nee, ich glaube, ja, ich glaube, einmal hatte ich dritten gemacht, lag immer an, dass ich nicht weitergekommen bin. Und das ist einfach so ein, so ein Feeling, dass man halt Spanning auch sein Turnier hat, vor allem beim letzten Mal auch, ähm, dass halt so eine, so eine Rivalität entstehen lässt vielleicht, ich glaube, für mich mehr als für jemanden, der es gewinnt, aber, ja, einfach diese Situation, beim nächsten Mal mache ich es besser, beim nächsten Mal möchte ich es also nicht sagen, und dementsprechend äh, das als Highlight einfach nur ne? viel. Also beim nächsten Offline-FFA würde ich auf keinen Fall, und das kommt, ich glaube das kam vom letzten Mal vom Online-Turnier, vom letzten Jahr, äh, die ganze Sportgeschichte. <lacht> das erstmal überhaupt aufzustellen, das haben wir ja alles online gemacht, das war ein Riesenspaß. Aber am nächsten Morgen hatte ich den größten Kater, Muskelkater, also Muskelkater des <lacht> Leben. Ich glaube, da denke ich nochmal lange darüber nach, ob ich das nochmal mache. Ich habe jetzt in diesem Jahr sehr oft in irgendwelchen Turnieren, aber also wobei sehr oft, öfters mal gegen a gespielt und immer gescheitert, war nah dran. Und jetzt glaube ich habe ich ihn in der ersten Runde. Ähm, da möchte ich ihn auf jeden Fall schlagen. Der Rest ist nicht so wichtig. Aber, na ich meine, Vokal nehmen ist gern. Aber Alice zu sagen, das ist das Wichtigste. Ja, äh, mein schönster E-Sport-Moment, auch wenn ich schon ein, fast ein, ein die Hard Starcraft 2 Fan bin, ähm, war tatsächlich, ich glaube das war 2015 Uh, League of Legends uh, World Finals in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Q-Tigers uh, gegen SKT uh, und da live dabei gewesen zu sein mit seinen Freunden. Das war eine geile Stimmung. Es uh, war einer der, ja, ein großer Auftritt war unglaublich spaßig. Uh, ich werde es nicht vergessen. Ja, eine Sache, die ich hier beibringen könnte und, uh, ich glaube, meine Freunde sind einfach hier äh, schütteln, wenn sie das jetzt hören, weil ich das immer wieder gerne äh, sage. Ähm, ich studiere auch äh mathematik und Physik, das sind zwei Fächer, also die nicht gerade an Beliebtheit ähm, äh, auszahlen oder dafür bekannt sind. Und dementsprechend sage ich immer, ich bringe Leuten gerne was bei, was sie überhaupt nicht wissen wollen. Und genau das ist meine Spezialität, das kann ich dir gerne beitragen.